Guten Tag, mein Name ist Markus Scheurer. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit dem Programm Fun View einen Screenshot erstellen könnt. Ein Screenshot ist ein Foto der Anzeige, die auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das kann der ganze Bildschirm oder nur ein Ausschnitt sein. Dabei wird natürlich keine Kamera eingesetzt, das Foto wird mit Hilfe eines Programms erstellt, deshalb gibt es auch keine Qualitätsverluste. Viele kennen und nutzen das beliebte Programm IrfanView, das kostenlos installiert und genutzt werden kann, schon lange. Es zählt zu den meistgenutzten Programmen. Neben dem Erstellen von Screenshots, also Fotografieren des Bildschirms, bietet das Programm noch viele Funktionen mehr. Auf diese gehe ich im nächsten Video genauer ein. Falls ihr das Programm noch nicht installiert habt, zeige ich euch in einem anderen Video, wie man es herunterlädt und anschließend installiert. Die Links zu den beiden Videos findet ihr außerdem in der Beschreibung. Um mit ihr FunView einen Screenshot zu erstellen, öffnet ihr wieder das Programm. Das findet ihr unter anderem im Stadtmenü bis Windows 7 bzw. dem Startbereich in Windows 8. Außerdem gibt es das auf vielen Geräten als Symbol auf dem Desktop bzw. ab Windows 7 als Verknüpfung in der Taskleiste. In dem nun erscheinenden Fenster klickt ihr oben im Menü auf den Eintrag Optionen und wählt dort die Funktion Fotografieren Screenshot. Alternativ lässt sich die Funktion auch durch Drücken der Taste C auf der Tastatur starten. Hier gibt es nun zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel in welcher Größe bzw. wie viel vom Bildschirm fotografiert werden soll. Hier kann man außerdem festlegen, ob der Screenshot zuerst nur aufgenommen werden oder direkt gespeichert werden soll, ich empfehle diese Einstellungen wie hier im Video zu sehen zu belassen. Ihr könnt zusätzlich festlegen, mit welcher Tastenkombination der Screenshot erstellt werden soll. Standardmäßig ist dies die Tastenkombination Steuerungstaste und F11. Hier könnt ihr auch eine andere Tastenkombination, zum Beispiel Alt und F, festlegen. Auch hier ist meine Empfehlung, diese Einstellung wie hier zu sehen, zu belassen. Denn die Tastenkombination, STRG und F11 ist einfach zu finden und wird selten von anderen Programmen verwendet. Nachdem ihr hier gegebenenfalls die Einstellungen angepasst habt, klickt ihr unten auf den Button Start. Nun verschwindet zwar das Fenster von von View vom Bildschirm, die Funktion für den Screenshot ist aber aktiv und kann genutzt werden. Das Fenster verschwindet deshalb, damit das eigentliche Ziel fotografiert werden kann. Nun könnt ihr mit der festgelegten Tastenkombination, hier STRG und F11, den Screenshot erstellen. Dieser ist natürlich noch nicht gespeichert. Dazu gibt es oben links das kleine Diskettensymbol oder alternativ im Menü Datei den Eintrag Speichern unter. Es kann zum Speichern auch die Taste S genutzt werden. Nun erscheint ein Dialogfenster, in dem ihr den Speicherort, einen Dateinamen, den Dateityp und weitere Einstellungen festlegen könnt. Als Speicherort empfehle ich den Desktop, damit man den Screenshot schnell wiederfindet. Beim Dateityp empfiehlt sich aufgrund der geringen Dateigröße das Format JPG. Für den Dateinamen könnt ihr x-beliebig ein oder mehrere Wörter eingeben, zum Beispiel beim Screenshot von einer Fehlermeldung das Programm, in dem dieser Fehler aufgetaucht ist. Standardmäßig wird hier Zwischenablage 01 vorgeschlagen. Ihr könnt dies natürlich auch so belassen und die Datei später umbenennen. Auf die weiteren Einstellungen rechts gehe ich in einem anderen Video genauer ein. Nachdem ihr nun Speicherort, Dateinamen, Dateityp usw. So festgelegt habt, klickt ihr unten auf Speichern. In Earphone View habt ihr außerdem die Möglichkeit, das Bild oder hier den erstellten Screenshot zu beschneiden. Dadurch wird nur der gewünschte Ausschnitt gespeichert. Wie dies funktioniert, zeige ich euch in einem anderen Video. Für das Erstellen eines Screenshots, zum Beispiel von einer Fehlermeldung, ist das aber erstmal nicht weiter wichtig. Denn hier kommt es darauf an, die Fehlermeldung und alle weiteren Infos auf dem Bildschirm, zum Beispiel Datum und Uhrzeit alle währenddessen laufenden Programme sowie den genauen Wortlaut der Fehlermeldung als Foto festzuhalten. Einen Screenshot kann man natürlich mit vielen weiteren Programmen erstellen. Wie das mit dem Textprogramm Textprogrammwert funktioniert? erfahrt ihr in einem anderen Video. Auch auf das Thema, für welche Zwecke man einen Screenshot noch verwenden kann, gehe ich in einem weiteren Video ein. Nun wünsche ich euch viel Erfolg beim Erstellen eures ersten Screenshots. Falls ihr einmal Hilfe mit einer Fehlermeldung auf eurem PC oder Laptop habt, meldet euch bitte bei mir. Bestimmt kann ich euch dabei helfen. Als Dienstleister in diesem Bereich habe ich viele Jahre Erfahrung und konnte schon vielen hundert Kunden bei ihren Problemen helfen. Wie ihr er mich erreicht, erfahrt ihr in der Beschreibung. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne auf diesem Kanal oder bei Facebook folgen. Unten links auf Gefällt mir klicken oder einen Kommentar hinterlassen. Bis bald, euer Markus Scheurer.